Hallo, in diesem Video will ich euch Projekt 9 des Kosmos Baukasten Easy Electro Coding zeigen. Ja, das mit dem Arduino fun äh, äh, funktioniert, mit dem äh, Arduino Board, ja, das ist ein Mikrocontroller. Hat, das ist das Arduino Board, wie wir schon in anderen Projekten gesehen haben. Ich habe es schon angeschaltet mit einem usb kabel zu meinem Laptop und seht ihr die Schaltung? Wir haben die Diode zwischen digital 9 und 0 Volt. Das hier ist der Pin 0 Volt und ähm, dieses äh, 0 Volt geht hier auf von dem, diesem Leitleiste, dieser anderen von fünf Drückknöpfen und hier unten haben wir die Referenz von 0 Volt und hier digital 9. Es ist also, also anders wie in anderen Projekten, die wir die grüne Leuchtjude -Leucht auf der 10 haben und ihr muss euch erinnern, wo, wo sie wir jetzt haben in in D9, ja, weil wir auch ähm, das Programm einstellen werden, um den, äh, um den Pin D9 kontrollieren zu können. So, wie immer fangen wir an mit Wenn angeklickt und jetzt gehen wir zur Bewegung, wenn ihr euch erinnert, in anderen Projekten. Hatten wir mit digital on und digital off gearbeitet und das waren äh, volle Helligkeit oder volle mh, Dunkelheit der Diode. Aber jetzt wollen wir Zwischenwerte der Helligkeit erzeugen, so dass die Diode äh, alle viele Zwischenwerte der Helligkeit haben kann. Ja? Also, dass es nicht ganz hell, aber auch nicht ganz dunkel ist. Und wie, wie machen wir das? Dann müssen wir einen anderen Block äh, nehmen, äh, benutzen, nicht diesen digital, sondern diesen, den, ich, den wir hier äh, analog steht. und ein Wert ich das, von 255 hat. Also die Helligkeitswerte äh, können zwischen 0 und 255 eingestellt werden. Das ist äquivalent 255, mh, wie das äh, ähm, die Leuchtjude ganz hell leuchtet, wie digital on, ja, wie wir in anderen Projekten benutzt haben. Und das werden wir sehen. Ich habe die Kamera hier in die, für dieses Projekt ein bisschen schräg, nicht äh, gerade von oben nach unten, weil so glaube ich, dass man die Helligkeit der Diode, die, um, wie, sie, wie sie sich verändert, besser sehen können. Ja, Also jetzt drücke hier und wie ihr seht, äh, die Diode leuchtet mit voller Helligkeit, so wie wir vorher äh, digital on, ja, jetzt, werde ich digital null, jetzt äh, so erinnert euch immer wieder, wenn ihr den Wert, den Wert ähm, ändert, wieder hier anklicken, damit das sich das Programm auch, auch läuft, ja. Und jetzt ist es ganz dunkel, weil äh, das Äquivalent ist zu digital off. Ja? Also das ist ganz hell und ganz dunkel, aber zwischen 0 und 255 haben wir verschiedene, können wir verschiedene Helligkeit der Diode erzeugen. Ich werde euch zeigen, zum Beispiel werde ich... Äh, 32 erzeugen und wie ihr seht, ja, die Diode leuchtet, aber nicht so viel, wie wir mit 255 hatten. Seht ihr, jetzt wird ja ganz klar sein, wenn ich wieder mit 255 das Programm zum Laufen bringe, anklicke, und Seht ihr, sie jetzt ist ja volle Helligkeit, aber man, ich, ihr habt gesehen, dass es einen ganz klaren Unterschied gibt. Ja, und das wäre das Projekt 9 der Einleitung. Aber ich habe mir gedacht, dass wir einen etwas weiteren Programm machen können, um ich habe mir ausgedacht, dass wir die, eine, wie Projekt 4, dass wir eine Blinddiode hatten, aber da eine ganz abrupte Veränderung der Helligkeit von ganz dunkel zum ganz hell, in die Diode äh, änderte sich von ganz hell zu ganz dunkel, dann wieder zu ganz hell, und jetzt werden wir eine graduelle Änderung der Helligkeit, aber die Diode wird blinken, aber graduell von ganz hell zu ganz dunkel und dann von ganz dunkel zu ganz hell. So, ich würde euch sagen, wenn ihr üben wollt, dass ihr jetzt den Video paust und nachher das Projekt macht und nachher vergleicht, äh, wie ich das machen will. ja So. Jetzt werden wir das machen. Erstens will ich, wie das normalerweise in jedem Programm, ein Setup, also Befehle, die nur einmal äh, ausgeführt werden. Ich werde von der Diode dunkel, also analog 9 weil wir äh, euch erinnern, wir haben jetzt PIN 9, nicht PIN 10, äh, wollen wir jetzt PIN 9 ansteuern und deswegen dieser Wert ist schon richtig. Und jetzt werde ich eine Variable er, ähm, erstellen, eine Variable, die, die den Wert, den wir jetzt in der Helligkeit eingestellt haben, dann können wir die einen Befehl, dass es sagt, äh, steigere die Helligkeit um, um 5 zum Beispiel oder reduziere die Helligkeit in 5. Und ja, hier in Variablen erstellen wir neue Variable. Ich will Helligkeit, ich glaube ihr sieht das nicht, das ist... Ich weiß nicht warum diese, aber wenn ihr es äh, übt, wird ihr sehen, dass ihr auf neue Variable drückt, einen kleinen Fenster, da könnt ihr die Name der Var Variable ähm, geben und für alle Objekte, okay. Jetzt haben wir diese Variable und verschiedene Befehle. Und die wir dieser Variable geben können. Ja. Erstens möchte ich die Variable, also die Diode ist ganz dunkel, und ich setze den Wert der Variable auf 0. Ja. Und jetzt fangen wir eine endlose Schleife. Das ist der zweite, zweite Abschnitt der Struktur eines Programms die normale Struktur. Der vorige Programm hatte nur einen Befehl, der sich nur einmal, ähm, sich ausgeführt wurde. Ja, dieser Befehl und deswegen mussten wir jedes Mal äh, neu anklicken, damit das Programm sich äh, noch einmal, noch einmal ausführt. Ja. Aber jetzt wollen wir eine endlose Schleife benutzen, damit das Programm fortlaufen funktioniert. Und hier wiederhole fortlaufen, das ist die endlose Schleife, ja. Und jetzt äh, will ich äh, äh, die Helligkeit von 0 bis 255 steigern, dann muss ich den, wie viel das Step, also ja, die, den, das Intervall zwischen einem Wert der Helligkeit und der nächste sein wird. Und wir könnten, ihr könnt andere äh, Werte probieren, zum Beispiel wenn wir zu 1 zu 1 äh, die Helligkeit steigern, für mich, ich habe das probiert, ihr könnt es auch probieren, aber es ist ein bisschen langsam, weil ja, das viele Schritte sind, ja, eins zu eins Schritt. Also, äh, ich werde euch zeigen, wie das mit einem Schritt von 5 zu 5 gemacht wird. Wenn wir von 0 bis 255 in Schritte von 5 zu 5 steigen wollen wie viele schritte müssen wir da eingeben das sind 51 schritte nicht 255 geteilt durch 5 das gibt 51 und wir haben hier die haben wir vorher noch nicht benutzt eine wiederhole eine äh, wiederhole x-mal, ja, dass die, die Befehle, die ich, da drinnen sind. Und ich will das, äh, 51 Male wiederholen, ja, dann wird sich die Herrlichkeit von 0 auf 200 auf den höchsten Wert, wie ich gesagt habe, 255 ist. Und als erstes äh, haben wir hier in Bewegung, setze ich den analogen Wert und jetzt setze ich diesen Wert auf die Variable Helligkeit. Dann gehe ich auf Variable und Helligkeit. Jetzt wird es... Äh, noch eine Null sein, ja? weil, wo ich da, weil ich vorher im Setup die Variable Helligkeit auf Null geste ähm, gestellt habe. Ja? Und jetzt, was ich machen werde, damit die Helligkeit steigt, ist hier, äh, ändere. ich habe diesen Befehl, ändere Helligkeit um einen bestimmten Wert. Und ich will, wie ich gesagt habe, jedes Mal die Helligkeit um 5, um einen Wert von 5 verändern. Also die, die im nächsten, wenn die Schleife ein anderes Mal ähm, ausgeführt wird, wird die Helligkeit auf 5 stehen, dann in der nächsten auf 10 und am, in der letzten Wiederholung wir das auf die höchste Helligkeit stehen, auf 255, ja. Aber ich, ich will jetzt, äh, dass ich die Helligkeit von 255 wieder zurück zu 0, in Schritten von 5 zu 5 äh, auszuführen, ja. Und dann wollen wir eine andere Schleife, die sich 51 mal wiederholt, um wieder die Helligkeit von 255 in Schritten von 5 zu 5 zu 0 herabsenken zur ganzen Dunkelheit der Diode. Und so, wir wollen jetzt eine andere Schleife, die sich auch nicht diese nicht, das ist wiederhole, fortlaufen, will ich eine andere Wiederholung, aber jetzt, dass ich wieder, die, die Nummer ist die gleiche, also von 255 bis 0 sind, sind das 51 Schritte und jetzt analog 9 ich stelle jetzt wieder der analoge wert zum äh, zum wert der helligkeit am anfang wird es 255 sein von der vorigen schleife dass es auf, auf, dass auf äh, der, der ganzen Helligkeit eingestellt war. Und dann werde ich es graduell bis zu Null bringen. Das ist dasselbe, äh, ändere die Helligkeit, aber jetzt will ich, dass der Schritt minus 5 ist, damit das 255 250 254 äh, 245 verzeihung 240 235 und so weiter bis null ja also stelle ich minus 5 und ja ich glaube das programm ist schon fertig. Mal sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ihr, äh, wenn ihr den Wert unter 0 oder über 255 einstellt, werdet ihr sehen, dass es einen Fehler angibt hier in diesem Fenster, dass es Bühne genannt wird. Äh, wird es anzeigen, dass das Wert nicht korrekt ist, weil ich ja gesagt habe, die äh, äh, diese Werte können nur zwischen 0 und 255 eingestellt werden. So, ja, mal sehen, ob dieses graduelle Blinken der Diode auch so funktioniert, wie ich mir vorstelle. Ich klicke hier an. Und ja, seht ihr, sie blinkt, aber sie geht graduell von Dunkelheit bis ganze Helligkeit, ganze Helligkeit bis ganze Dunkelheit und das, äh, das wiederholt sich fortlaufend endlos, bis ich das Programm abbreche, ja, weil ich ja die äußere Schleife, die endlose äh, ähm, äußere Schleife hatte, ja. So, ich, hier habt ihr etwas, eine Erweiterung des Projekt 9 gesehen. Also man kann sich äh, viele neue Programme erfinden, wie ihr seht. Ich hoffe, dass das euch hilft, um neue Programme zu erfinden, neue Schaltungen. Das ist ja, man muss sich nicht nur auf das, was an, in der Einladung steht, beschränken. Man kann neue Programme finden und ich habe gesagt, das ist das Schöne, ist nicht. Und so, ja, jetzt machen wir schon Schluss mit dieser schönen Blinkdude und ja, ich verabschiede mich, danke für das Video anzuschauen und ich verabschiede mich schon bis das nächste Video. Tschüss.